Ja, das hat schon, warum wir auch, es waren ja verschiedene Sachen früher sind passiert. Die Aussiedlung der Kärntner Slowenen. Schon bei der Besetzung von Jugoslawien haben sie dann die, eigentlich unsere Pfarrer, haben sie überstellt in deutsche Pfarrer. Dann war in der Kirche auf einmal, haben man nicht mehr dürfen Slowenisch singen und bei uns war Gasthaus, da haben wir müssen, äh, über jedes Tier hinauf, Plakate aufgeklärt, äh, das spricht Deutsch. Dann mussten wir immer aufpassen, wer im Gasthaus war. Es waren immer wieder Spitzel dabei, ob man Slowenisch redet oder nur Deutsch. Wenn, wenn man gewusst hat, jetzt ist niemand da, hast Slowenisch redet. sonst war es verboten und äh, noch im 42er Jahr da haben sie fünf Familien von in Ludmersdorf ausgesiedelt dann wären auch wir wir waren auch auf der Liste unsere Familie und noch angeblich sollten 16 Familien aus der Gemeinde ausgesiedelt werden das wurde dann auch eingestellt ich weiß nicht äh, die, es war angeblich haben wir gehört, dass so viel. die haben nicht gewusst, wohin mit den Leuten zuerst und ähm, no, dann haben sie halt eingestellt.